Am 24. Februar jährte sich der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Ein Jahr Krieg und kein Ende in Sicht. ZDF schrieb, der Kreml hatte einen Blitzsieg im Sinn, als er vor einem Jahr die Ukraine angriff. Zwölf Monate später herrscht ein Patt zwischen Kiew und Moskau. Weder Moskau noch Kiew sind bereit, auf der Grundlage des Status Quo zu verhandeln. Ein Blitzkrieg war also angeblich geplant und jetzt herrscht mehr als ein Jahr Krieg. Immer mehr Menschen in Europa, aber auch in der Ukraine selbst, stellen sich die Frage, ist Russland tatsächlich nicht in der Lage, einen militärischen Sieg zu erringen? Denn wenn man die Militärstärke von Russland und der Ukraine im Jahr 2022 vergleicht, dann sollte die russische Armee bei Weitem überlegen sein. Stecken letztlich andere Ziele hinter diesem Krieg, als von Moskau vordergründig kommuniziert wird? Könnte es deshalb sogar Kalkül sein, dass kein Ende in Sicht ist? Diese Sendung versucht, mögliche Antworten auf diese Fragen zu finden. Zunächst einmal müssen wir uns die Beweggründe und Absichten anschauen, welche Moskau für den Krieg vorgab. Erstens, die Osterweiterung der NATO und der drohende Eintritt der Ukraine in die NATO. Zweitens, die Hilfe für die Volksrepubliken des Donbass. Drittens, die Entnazifizierung der Ukraine. Die von Putin genannte NATO-Osterweiterung vollzog sich seit 1999 in fünf Schritten bis hin an die Grenzen Russlands. Weitere Kandidaten wären unter anderem Georgien, Aserbaidschan, Armenien, Kasachstan und die Ukraine. Dass dies Russland nicht gefällt, ist kaum abzuleugnen. Der seit 2014 andauernde Konflikt im Osten der Ukraine kostete laut UNO-Angaben allein bis Ende 2018 13.000 Menschen, darunter etwa 3.300 Zivilisten, das Leben. Die Angriffe ukrainischer Truppen auf die Bevölkerung im Donbass nahmen ab Mitte Februar 2022, also noch vor dem Einmarsch der russischen Truppen, drastisch zu. Die neutralen Beobachter der OSCE zählten ab dem 17. März 2022 bis zu 1.400 Explosionen pro Tag. 100.000 Zivilisten sollen ins Innere oder nach Russland evakuiert worden sein, um sie zu schützen. Das Regiment Azov ist ein Freiwilligenbataillon, das im Jahr 2014 Teil der Nationalgarde des Innenministeriums der Ukraine wurde. Laut Wikipedia sei die Einheit umstritten, wegen Verbindungen zu rechtsextremen Gruppen und nationalsozialistischer Symbolik. Nach einem Jahr Krieg ziehen wir nun Bilanz. Inwieweit hat Russland ihre vorgegebenen Ziele verfolgt oder erreicht? Eine Diskussionsrunde des Internetportals Nuo Viso mit Billy Six liefert hierzu einige Anhaltspunkte. Billy Six ist ein deutscher investigativer Journalist, der bekannt ist für seine gefahrenreichen Reportagen von den verschiedensten Brennpunkten der Welt. Billy Six war im Jahr 2022 mehrere Wochen in Tscharkow. Die Frage, was die Menschen in der Ostukraine eigentlich wollen, ob sie Hilfe von Russland wünschten, beantwortet er so. Ob die Menschen in der Ostukraine mehrheitlich pro-Russland oder pro-Ukraine sind, müsse von Stadt zu Stadt, von Region zu Region sowie zwischen Stadt und Land unterschieden werden. Bei seinem letzten Besuch der Ukraine in 2014 sei es noch so gewesen, dass ein Drittel pro-Russisch war und zwei Drittel sich passiv aus dem Konflikt raushalten wollten. Heute sei es so, dass etwa ein Drittel immer noch pro-Russisch sei, aber auch ein Drittel klar pro-Ukrainisch. Bei der vorwiegend russisch sprechenden Bevölkerung habe sich in den letzten zehn Monaten die Sichtweise verändert. Zitat aus der Bevölkerung. Putin ist nicht mit Geschenken, sondern mit Bomben gekommen. Der Donbass sei jetzt komplett verwüstet worden, dass er, Billy Six, gar keine Zukunft mehr sehe. Dies bestätigen auch Berichte von Zuschriften, die KlarTV aus der Ukraine erreichten. Den Menschen sei dort keinesfalls Hilfe zuteil geworden. Ganz im Gegenteil sind sie durch den Einmarsch der russischen Truppen noch mehr gefährdet als zuvor. Ihnen wird das Wichtigste zum Leben vorenthalten. So erhalten sie zum Beispiel nur zweimal pro Woche für einige Stunden Wasser. Die meisten jungen Menschen und Familien haben deshalb das unruhige Gebiet verlassen. Überdies, so Billy Six, habe Putin den Krieg auch nicht beendet, als er noch die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Nämlich am 9. Mai 2022, als Russland gerade Mariupol eingenommen hatte. Damit war der Landkorridor zwischen Russland und der Krim sichergestellt, um die Krim mit Wasser und Strom zu versorgen. Auch die Schienen sowie die Straßenverbindung sei unter russischer Kontrolle gewesen. Putin hätte den Krieg damals beenden können, die Truppen aus der Region Tcharkov zurückziehen, eine Verteidigungslinie bauen und nur noch defensiv agieren können. Er hätte die Chance gehabt, die Ukrainer gegenüber der Weltöffentlichkeit ins Unrecht zu setzen. Stattdessen habe Putin in seiner Rede am 9. Mai gesagt, wir müssen weiterhin entnazifizieren und wir befinden uns im Krieg und es wird noch lange dauern. Was diese sogenannte Entnazifizierung betrifft, so erreichten KlarTV weitere Ungereimtheiten von ukrainischen Zeugen. Nationalisten des militanten Regiments Azov waren laut dem Bericht aus der Ukraine in Mariupol eingekesselt. Sie wurden durch russische Truppen gefangen genommen. Ausgerechnet aber diese Gefangenen wurden kurze Zeit später gegen russische Gefangene ausgetauscht und über die Arabischen Emirate mit Ehren wieder in die Ukraine zurückgebracht. Frage der ukrainischen Bürger. Wenn Putin die Ukraine entnazifizieren will, weshalb werden dann ausgerechnet Gefangene des azov bataillons zurückbefördert? Das könnten natürlich nur gezielt gestreute Gerüchte sein. Was aber, wenn sie dies nicht sind? Billy Six berichtet über dies weiter, dass er andere Nationalisten in der Ukraine ganz klar als Gegner einer globalistischen Agenda wahrgenommen habe. Sie seien gegen Migration, gegen einen EU- sowie NATO-Beitritt. Sie seien auch gegen Impfungen und wollten nichts mit dem Kommunismus zu tun haben. Und genau diese sollen nun das Hauptziel des Krieges der Russen sein? Aufgrund all dieser Ungereimtheiten hier eine kurze Zwischenbilanz. Der Bevölkerung im Osten wurde keinesfalls Hilfe zuteil. Aufgrund der verheerenden Lage haben die meisten Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Die zurückgebliebenen älteren Menschen leben in katastrophalen Umständen ohne funktionierende Infrastruktur. Was die angebliche Entnazifizierung betrifft, so lässt sich auch hier eher das Gegenteil feststellen. Diese Ungereimtheiten lassen selbst bei Ukrainern die Frage aufkommen, was denn sonst hinter dem Krieg stecken könnte. Der Deutsche Freie Journalist Aaron Moorhoff, der ebenfalls an der Diskussionsrunde mit Billy Six beteiligt war, äußerte folgenden Gedanken. Es gibt ja auch so diese Theorie, dass jetzt im 22. Jahrhundert solche, solche Konflikte gar nicht mehr eskalieren sollen in so einer Art von, von einem frontalen Krieg, totalen Krieg, sondern eben genau dieser schwelende Konflikt letztlich von beiden Seiten, verkauft werden kann an die eigene Bevölkerung als so eine Art permanenter Ausnahmezustand, ja. was wir ja auch bei Corona eben beobachtet haben, wie man dann und was ab auch dann hier legitimieren kann. Damals so war. Diese Strategie des schwelenden Konflikts verfolgten offensichtlich beide Seiten, die russische sowie die ukrainische, die von den westlichen Staaten aufgerüstet wird. Dahinter stünden längerfristige Ziele, wie eine globalistische Agenda bzw. eine neue Weltordnung. Ryan Matters, ein Schriftsteller aus Südafrika, dessen Arbeiten von verschiedenen freien Medien übernommen wurden, definiert die globalistische Agenda wie folgt. Teil der globalistischen Agenda ist die Zerstörung der gegenwärtigen Wirtschaft, um die Einführung eines neuen Wirtschaftssystems, den sogenannten Great Reset, zu ermöglichen. Dieses neue Wirtschaftssystem basiert auf digitalem Zentralbankgeld und Überwachung und wird von künstlicher Intelligenz gesteuert. Wenn man sich die Folgen des Krieges in der Ukraine vor Augen führt, so könnte dies eine plausible Erklärung sein. Denn der Krieg ohne sichtbares Ende trägt vor allem dazu bei, die Weltwirtschaft zu destabilisieren. Die Gaspreise treiben in die Höhe und die Finanzmärkte werden in Aufruhr versetzt. Billy Six kann weder Putin noch die ukrainische Regierung als Gegner einer globalistischen Agenda erkennen. Im Gegenteil. Putin verfolge diese genauso, nur mit einer stärkeren russischen Fußnote. So hat Putin bei der vermeintlichen Covid-19-Pandemie genauso mitgespielt wie die meisten anderen Länder der Welt. Russland war ein Vorreiter bei der Einführung von Impfpässen. Anfangs 2022 begann die Bank von Russland mit der Erprobung ihres digitalen Rubels, ihrer Version einer digitalen Zentralbankenwährung CBDC, um nur wenige Beispiele zu nennen. Es ist ein unvollständiges Bild und es lassen sich noch keine endgültigen Schlüsse ziehen. Doch vieles deutet darauf hin, dass es im russisch-ukrainischen Krieg um weit mehr als nationale Interessen geht. Auch die Rolle Putins ist alles andere als klar. Vieles deutet darauf hin, dass sich der russisch-ukrainische Krieg als Wegbereiter einer globalistischen Agenda erweist. Deshalb sind die weiteren Ereignisse in diesem Krieg auch aus diesem Blickwinkel weiter zu beobachten. Hier finden Sie die knapp zweistündige Sendung Frontlinien Billy Six bei Barcode.